Ich bin Leo Hegner. Ich bin momentan in der Ausbildung zum Elektroinstallateur im vierten Lehrjahr. Ich mache gerade verschiedene Messungen, die ich auch im Alltag antreffen könnte. Das sind alles relevante Sachen zum Üben, wo ich sonst auch nicht viel dazu könnte. Das ist mega cool, das war ein Erlebnis. Und am Anfang war es auch noch viel schwieriger, weder dass man das jetzt auch vielleicht denkt. Aber es hat ähm, einem sehr selber so ein bisschen Ruhe gegeben. Und auch der Lerneffekt, glaube ich, ist relativ gross. Wir sind hier im Sportzentrum Kerenzerberg. Wir sind mit unseren Lernenden hier, die den Beruf Elektroinstallateur und Montageelektriker. Und wir müssen uns hier optimal vorbereiten für die Lehrabschlussprüfung vom kommenden Sommer. Ich habe das gesehen an einer Schulung ich war wirklich fasziniert und einfach gefunden, dass man unbedingt mit den Leuten, die das gemacht haben, Kontakt aufnehmen, um das mal auszuprobieren und ich war dann wirklich begeistert. Gewesen. Das ist so der Grund, warum mir jetzt gefunden haben, wir das mal machen mit unseren Lernenden machen also, Zentral war ja bei dem Projekt, dass ähm, die zwei Hochschulen, also PH Zürich und ZHW, zusammenarbeiten mit den Experten aus der beruflichen Praxis. Und PH hat das didaktische Konzept gemacht und wir haben dann auf der Grundlage den Prototypen entwickelt. Die, die mit den Frauenbrüllen geübt haben oder haben üben können, gegenüber denen, die einfach das klassische Lehrmaterial zur Verfügung können, sind, haben die Noten besser gesehen. Im methodischen Design war es angelegt, dass wir, dass wir vor allem eine nachhaltige Veränderung, Innovation von Praxis als Resultat wollen erreichen Und das ist natürlich sehr erfreulich, dass die VR-Lernumgebung jetzt kommerzialisiert wird und einfließt, nachhaltig einfließt in die Bildungslandschaft.